Hey Leute! Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon! Wir dürfen uns auf die Suche nach Tengulis machen heute. <lacht> Guten Morgen, Adi. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. Also gut, machen wir uns auf den Weg zum Donnerberg, um Tengulis zu retten. Simsel hat uns geraten, uns dich vorzubereiten. Was meinst du? Wollen wir sofort zum Trainer gehen? Wir sollten unser Bestes gehen. Egal was passiert, geben wir unser Besten. Oder uns vorbereiten. Das ist die andere Frage. Ich denke, wir schaffen das. Aber ich sollte mal ein paar Missionen loswerden, ne? Den behalte ich. Der gibt mir ein paar was. Mag das voll. Irgendwas Gescheites dabei? Oh, mal habe ich schon. Ich sollte mal ein paar Missionen machen, eigentlich. Wir können nochmal probieren, die seltsame höhle zu machen heute. Das heißt, ich gucke nachher kurz, ob Paras in der seltsamen höhle rum ist. Weil dann nehme ich den auch noch mit. Aber ich glaube, das war stillklamm, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich lege ab, was ich nicht brauche. Weil das im Inventar behalte ich alles. Äh, die behalte ich. Das auch. Come Sonst habe ich zu viel davon irgendwann. Grüezi! Moment. Das Card gibt mir normalerweise noch ein bisschen was zu verkaufen. Sobald du mindestens einen Coin hast, kannst du einfach bei Snowbilly ein bisschen Geld mitfahren. Okay, 10, aber wow. Immerhin 10. Summiert sich auch irgendwann. suche ne. Ich suche eigentlich wirklich nur mal ein Item und dann ist gut. So. Also, wir probieren noch mal die seltsame Höhle. Ich glaube, eben zwölf Ebenen waren es, wenn ich es richtig habe. Ja, wie ihr seht, jetzt. Äh ja, ich weiß. Danke. Okay. Du hast ein Item, Items habe ich nicht mitgenommen. Fünf Äpfel, vier Äpfel, okay, noch einen, so. für mich einen großen Apfel noch, zwei Top Äther, drei Top, vier Top Äthers, Ich vier draus. Drei Sinelbeeren, drei mini belebersamen und einen großen und ein Flea zur Sicherheit. Das habe ich die letzten Mal jetzt vergessen, habe ich gemerkt. Und los geht's. Geben wir uns nochmal ein bisschen Mühe. Ich glaube, heute schaffen wir das. Ich bin da sehr zuversichtlich. Nein. Okay. Na! <lacht> ja, auf Pokémon zu töten, du Sau. Ja, ich hab einen Taubsi. Ey, lass mir Taubsi in Ruhe. für ein Level hat das überhaupt? 10. Ich dachte, die sind stärker hier. Trotzdem hatte ich Probleme beim ersten Mal. Und oh, Pipi! Woo. Nehmen wir mit. Ich habe kein Mondlichtberg bis jetzt, aber ich nehme es mal mit, bis ich was Besseres habe zum ersetzen. Ich werde wahrscheinlich noch die Tengulis mission machen und danach ein bisschen privat spielen. Ein, zwei Missionen machen, ein paar Tage. Na, vielleicht noch vor der Tengulis. mission ja, nein, weil nach der tengulus mission geht es ja irgendwann weiter mit der neuen Storyline. Damit ich die nicht verpasse, wäre es eigentlich schon cool, wenn ich das noch freispielen würde. Ich gucke mal, wie weit ich komme noch. Weil wenn ich dann fertig bin mit dem, würde ich einfach ein bisschen offline, ein bisschen leveln. Missionen machen, dass ich ein bisschen vorwärts komme, Level bekomme für mich, Level bekomme für unsere Rettung, äh für unser Rettungsteam. So halt ein bisschen spielen. Zu den Mystery Dungeon fühlen. Nochmal Hornio brauche ich jetzt einfach beim besten Willen nicht, das weiß ich. Nein, ich wollte nicht da rein. Okay, dann mach's nochmal. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Wo muss Nidoran eigentlich hin? Okay, die Hälfte habe ich aber schon geschafft immerhin. Nice, habe ich immer noch nicht. Ja, das wird für mich aber auch heißen. Ich kann viel Geld farmen und so. Das heißt, wir kriegen danach mal Partnerareal und so. Das ist eigentlich schon cool. Nein, wir gehen nicht raus. Das wäre jetzt voll Asi. Einfach so: Ja, Nidoran, ciao. <lacht> Kein Bock mehr auf dich. Deine Mission sagt. Äh, okay. Stimmt, der hat ja eine Scheißgenauigkeit. Ja, der Knochenmagen muss echt noch ein bisschen genauer werden. Das heißt, ich muss da noch einige Genauigkeitspausen trinken. Und Schleimer. Ah, jetzt haben wir das... Okay, jetzt ist es viel einfacher. Ich glaube, ich war wirklich zu früh drin. Von daher war das Flieh-Op schon die richtige Entscheidung. Okay, noch zwei E... Also noch... Drei Ebenen, dann habe ich alle Missionen erledigt. Mein rechte Controller hängt immer noch dabei. Na, na, na, na, nix da. Nein, er tötet Oder? Ja, er tötet natürlich. Hier, bitteschön. Sie haben es halt viel, viel einfacher gemacht. Und das ist bei einem Mystery Dungeon vertretbar tatsächlich, weil das erste Mystery Dungeon war echt scheiße schwer. Ich finde es halt trotzdem lustig, dass ich... Ah, oh, scheiße, ne, zum Glück. Äh, ich finde es halt trotzdem lustig, dass wir hier jetzt direkt von Anfang an... Ja, das Pokémon braucht ein Item. Geh mal einfach rein, das liegt da also schon auf dem Boden in diesem Dungeon dann. Finde ich gemütlich, aber leicht, irgendwie, naja. Ich musste halt, beim ersten Teil muss man immer an die Items denken, die man mitnehmen will und alles und so hartes Ressourcenmanagement und alles und das ist jetzt alles irgendwie hinfällig. Nö, nö, du schlägst da gar keinen ab, Kumpel. Zwei, vier, also ich glaube ich bin voll. Ich kann einfach mal probieren mitzunehmen. Krebscore 2, 4, Habe ich erst 7 gehabt? Habe ich mich verzählt? Moment. Nee. Okay, Nidoran zählt. Also, mein Begleiter zählt nicht zu meinem 8-Pokémon-Limit. Das ist ja noch heftiger. Also, ich habe nichts gegen, aber das ist heftig. Ja, ich fülle jetzt meine AP nicht, äh, nicht extra nochmal auf. Der müsste eigentlich mit ins Team kommen können. Jawohl. Ja, das letzte Nebelock, das mitkam, geht jetzt raus, weil ich kann es eh nicht mitnehmen. Stopp. Wegen dem Magen, sonst, äh, sonst fängt es an Schaden zu nehmen. Das will ich auch nicht. Komm, geh jetzt. Oh mein Gott. Ja, ich laufe jetzt gerade selber, weil er sonst einfach direkt frisst die halt. So. Meistens wäre halt einfach direkt hier hochgelaufen zum... Ja, genau, das meine ich. Nice. Okay, das heißt, ich habe keinen Led Lediger bekommen, weil ich dafür gesorgt habe, dass ich kein skillen kann. Toll. So, das ist die letzte Mission: 7 und 8. Alle acht weg. Und ich nehme die jetzt mit und gehe ja wieder weg. Das ist voll toll. Taub sie möchte beitreten, natürlich darf, Taub -Sie, damit, darf Taub sie damit rein, nee, nee. 300, 300, 240. Wenn ich jetzt da Nein sage, kriege ich ein bisschen Geld dafür, das Dankeschön trotzdem, einfach mal so. Also es lohnt sich auch die zu mir zu nehmen, die man schon hat, weil eben wenn ich jetzt nur noch das vierte Hornio mitgenommen hätte, hätte ich da noch Cash bekommen dafür. Ich glaube, das mit dem Rang wird ein bisschen länger gehen. Weil wir halt einfach noch Low-Level-Missionen äh, Low äh, Low haben. Alles nur F-Rang, das ist kacke. Die geben halt nur 50. Aber ich glaube, nach der Tengulis mission wird das ein bisschen besser. Meinte ich. Weil das hier ist jetzt halt einfach ein Level-Grinding. Das geht ziemlich lange. So, dann haben wir den auch noch. Nein. Ach cool, du kommst auch noch. Stimmt. Ich glaube, nach dem kommt nochmal einer und dann war's das. Ach nee, okay. Ich habe vergessen zu gucken, was Paras... Wenn jetzt Paras auch noch da wäre. <lacht> ne, ich glaube eben Paras war still. Moin Adi, wie geht's? Hi. Ja, wir müssen Tengulis unbedingt retten, Junge. Komm schon, beweg deinen Arsch und deinen knochigen Kopf. Geht ja gar nicht, was du hier machst, Junge. Pokémon retten? Nee, nee. Ich denke, ich mehr. So, 12 von 16 haben wir jetzt. Das heißt, 4 können wir noch mitnehmen. Wenn es vier gute sind, dann nehme ich noch mehr. Will ich... Ja... Ja... Citro erhöht meine KP permanent. Das ist recht gut sogar. Muss ich halt extra in Kleinheim gehen irgendwann mal. Mach ich dann mit kleinen Pokémon. Ach, mein Inventar ist voll. Ups. Dann... Zu Glück ist die Bank unbegrenzt groß. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn das Lager begrenzt wäre. Äh, ich mach mal vier weg. Vier brauche ich nicht. Brauche ich gar keine. Die brauche ich nicht. Die braucht man auch nicht. Äh, ich schmeiß noch hier zwei raus. Wobei die bringen eh kein Geld. So. So, jetzt habe ich langsam Hunger, merke ich. Ups. Bitte sagen wir das endlich Nein. So, Kündeluf, my friend. Hier wäre es cool, wenn man wieder mehrere markieren könnte, um zu verkaufen. Äh, um zu kaufen. Weil das geht halt einfach ein bisschen länger. Antikorine war für Pupanze und äh, Lepumentas und der Rest weiß ich nicht. Kann ich sogar nachgucken nachher. Wo war das? Da, Antikorine. Da habe ich noch gar keine so. P -p -p Pupanze. P -p -p -p Pupanze. Wildwucherwald war Gekkabor. Also, ich habe die Stage von Gekkabor nicht. Weil ich konnte ja dann sicher nicht holen. Das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber... Ja, Gekabor hat halt eine eigene, eine eigene Bude. Ich habe meine eigene Bude. Wir brauchen diese Areale halt nicht wirklich für uns selbst. Macht das schon irgendwie Sinn. Ich fände es trotzdem ein cooles Gimmick, wenn die sagen würden, ja, die Areale, die du mit deinen Startern hast, kriegst du. Weil in jedem Areal... Das sieht lustig aus... Weil in jedem Areal hat man irgendwie Pokémon, die man sonst noch brauchen kann, die früher auftauchen. Egal, wo man ist, das ist halt einfach so. So, wir gehen zum Donnerberg, da bin ich mit ähm, Tragosso recht im Vorteil sogar. Brauche ich sonst noch was? Ich muss Magnet einfach auf Level 30 bringen, eigentlich. Deswegen schleppe ich den mit. Der hat jetzt einfach die Arschkarte. Ich brauche ein paar Items, guck mal an. Nehmen wir mal 5 Äpfel mit wieder. Und vom Rest eigentlich jeweils 3. Einen normalen Belebersamen, weil der füllt auch noch die AP auf. So. Und mein Regen Regenbogengummi will ich noch holen. Sechs Missionen in einer Stage. Ich, ich mache das wirklich auf dann für mich ein bisschen. Das ist für mich ein bisschen die Freude an Mystery Dungeon. Ich finde das voll cool. Ja, ich brauche noch bessere Werte unbedingt. Cool, ein bisschen mehr KP. Finde ich toll. Ciao. Ja, wir kriegen später in der Story äh, dasselbe Pokémon, das ich im Original schon gekriegt habe. Und das würde ich dann gerne behalten, natürlich. Dann habe ich da mein Dreier gespannt, eigentlich. Ab der Mitte der Storyline ungefähr? Nicht ganz, doch ungefähr die Mitte. Wir sind hier wohl am Fuß des Donnerberges. Ich frage mich, ob sich Semsa das Team bereits auf den Weg gemacht hat. Zapdos, hä? Huh? Das wird sicher nicht einfach. Mir schlottern die Knie. Ich darf mich nicht von meiner Angst unterkriegen lassen. Schließlich habe ich einen Auftrag. Tengulis muss gerettet werden. Adi, geben wir unser Bestes. Klar. Jupp. Ich. Ich finde Tragos einfach cool wegen, der, äh, wegen dem Blitzfänger bei dem jetzt tatsächlich. Was für ein Band ist denn das? Kraftbandana Nummer 2. Nice. Wahrscheinlich spielt, nein, wahrscheinlich spielt er nur äh, Spezialangriffe, würde mich jetzt nicht mal wundern, ehrlich gesagt. Physisch, Spezial, Spezial, Physisch. Okay, es ist ausgeglichen. Das geht sogar noch. Wobei es in Stab Attack und seine Range Attack einfach Spezial basieren Boah, das erste Pokémon will sich nicht anschließen. Fuyu! Ja! Yeah. Ja, bitte. Voltenso ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe sehr komische Lieblings-Pokémon. Ich finde ihn ja mega voll geil. Ich mag Voltenso. Gewaldro finde ich cool. Sumpex, irgendwie die Gen 3-Starter-Entwicklung, finde ich voll cool. War das war dritte. Flemly, das war Logok. Ist auch cool. Bin ich jetzt nicht so ganz ein Fan davon wie die anderen zwei, aber die zwei anderen zwei finde ich ganz toll. Logok ist auch cool, muss, muss man dazu sagen. Logok hat auch seine Vorteile, aber... Zumpax finde ich voll geil und... Gewaldruh. Und eben Jan Mega finde ich voll cool. Halt also eigentlich die Gen 4 weitere Entwicklungen fand ich alle recht interessant. Magbrand A level Tech. Ja, es gibt noch mehr. Ich weiß, ob das jetzt meine Lieblings-Pokémon... Äh... Teduosa, also Ursaring fand ich eigentlich immer lustig. Bibor fand ich eigentlich auch cool. allem mit der Mega-Form. Mega-Bibor ist echt der Hammer. Und jetzt mit den deiner formen in Schwertschild spiele ich jetzt zum Beispiel noch gerne Kostoso. Und da spiele ich auch Amphira sehr gerne jetzt mit dem, aber halt äh, auf Damage. Und was ich da machen will, ist Mautzinger. Wahrscheinlich übernimmt er dann das live Orb von Amphira noch ein zweites Mal. Das heißt, die zwei dürfen einfach nicht zusammenspielen. Ist voll okay. Gengar und Maritelit sind eigentlich so mehr die Swiper mit dem Tempo. Aber die sind halt. Ich spiele Maritelit, Gengar und. Äh, Amphira. Und das Problem ist, dass alle drei halt recht niedrige Defens haben. Denke ich alles nur one ist bei denen. Dafür haben sie eine recht hohe Init und teilen gut aus. Ja, der kommt auch noch mit, wenn er will. Ja, ich meine, wie gesagt, wenn der. wenn ich drei mitnehmen würde, dann nehme ich nur zwei mit und lasse den dritten halt liegen am Schluss. Aber jetzt mal so für den Anfang, nehme ich alle mit, die ich kriegen kann, bis sich was Besseres bietet. Nice. Ja, jetzt schmeiße ich die ganze Zeit Wirbel in der Gegend rum. Ah ja, ich muss ja zielen, damit dann Feuersturm richtig landet, weil sonst zielt er immer selber, aber so nicht. Geil. Okay, unten kämpft einer. Nidoran. Ja, okay, wenn Nidoran stirbt, dann... Nö. Sorry, Kleiner. Ich bin bei diesen Teamkollegen tatsächlich recht äh, harsch, dass ich da sage, nee, die nehme ich nicht mit. Ich wollte eigentlich für Gen 8 ein Teddy-Team bauen. Das Problem ist, dass zum Beispiel siberio mit Schnee... Schnee-Schara war es, glaube ich. Doppeltempo auf Hagel hat. Costoso halt mit Flauschigkeit spielt und dann... äh, uh, Pandagro noch dabei ist. Pandagro mit Eisenfaust, der halt einfach immer austeilt. Und Relaxo, Relaxo mit Völlerei. Das sind vier Teddys und... also ja, Relaxo ist halt, wenn mein ein Teddybär. Oder ein Bär. Weil es nicht so viel gibt. Und gibt gibt's ja nicht. Und danach wird's schon schwierig. Und jetzt bauen wir nochmal zwei Pokémon, die halbwegs Teddys sind. Deswegen... ja, ist schwer. Gengar, diese runde Kugel, kann man jetzt noch sagen. Ja, halbwegs, aber nee. Eigentlich nicht. Eigentlich ja nicht. Aber ich hab sonst nichts. Ja, Taubsi habe ich Tauboga noch nicht. Das ist cool. Da müssen noch nochmal ein Skogler? Ach so, ich dachte, ich noch mal ein Tauboge. Steinhagel. Anscheinend nicht. Das ist ein Elektrik. Jawohl, ich habe Top-Ether dabei. Nice. Autsch, okay, der ist tot. Hier ein bisschen Cash mit. Und Knochenmerang, der fliegt voll unter Tauboga durch. Macht gar nichts. Komm her. Ich geb den Wirbler. Und du müssen. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich kann alle tragen jetzt im Team, ne? Drei Fritzelblitz brauche ich dem Fall nicht. Weil äh, Taboga kann sich noch zu Tauboss entwickeln. Deswegen nehme ich dann lieber zwei Tabuga mit. Wobei wir ja gegen Zapdos gehen. Und dann wird es recht schwer. Was hat er gesagt? U10, ne? Also sind wir gleich da. Klar, Skorgler, Der kann einen Tiefgrünberg, den habe ich nicht. Ich dachte, der ist in der Savanne. Ein so direkt natürlich. Ja gut, dann ist das eine Frage. Ich mag der Tilo heimschicken für ein Pokémon. Das wäre recht gemein. Aber mag natürlich, ob es was Besseres gibt. Was macht das Scanner-Stirnband? Ausweichswert. Nee, nee. Okay, wir fressen noch einen Apfel. Eben der normale Apfel, halt nur 50. Ich habe mich da nämlich schon gewundert, letztes Mal, dass der 100 geheilt hat, aber das war ja wegen der Fähigkeit von Gaggabor. Also Fähigkeit wegen, der, wegen dem Talent, dass alle Heil-Items, also alle für items einen vollen Magen geben automatisch. Das ist eigentlich sehr gut, weil das heißt auch kleine Äpfel, Bären und Äpfel geben 100 statt 10 oder 50 oder 25. Aber ich finde dann doch, da kann man bessere Sachen drauf spielen. Und das Ganze, es schließen sich mehr Freunde an, finde ich eigentlich voll geil. Vor allem mit meiner Harmonie zusammen spielt sich das eigentlich recht angenehm für einen Kollegenfarmen. <lacht> Hier kämpfen vier Pokémon richtig hart und dann ein Pentabull so einfach von dran. E11, okay. Wir sind jetzt schon ziemlich weit oben. Bis zum Gipfel sollte es nicht mehr viel fehlen. Oh, Sinoadi. Ah, so eine Ebene ist das. Okay. Das ist eine Kangama-Statue. Sie ist sehr nützlich, dass sie das Verwalten deiner Sammelbox ermöglicht. idealerweise also, wenn du deine Items ein bisschen ordnen möchtest. Genug dazu, wir sind gleich im Ziel, jetzt nur nicht nachlassen. Normalerweise war das eine... Speicherbox ja und ein Lager gleichzeitig damals. Damals? Als ich noch jung war. Also, ja, ernsthaft, als ich noch jung war damals. Ist halt einfach so. Okay, die Boxen kann ich nicht lagern, bis ich wirklich da bin. Die behalte ich. Sinelbeeren. Da schmeiße ich ein paar. Wir kommen ja gleich an, den, an die Spitze, das heißt, ich brauche da nicht mehr so viele. Perfekt. Einfach alle mal reinhauen. Klappt schon. Ja, Voltenzo ist schon cool, aber... Ich werde deswegen nicht mit Voltenzo spielen, weil ich halt mich für den Living Dex vorbereite. Also ja, ein Living Dex ist jetzt hier ein bisschen übertrieben, aber halt... Ich will alle Pokémon im Team haben, Team vorbereite. Deswegen wird es dann eher darauf rauslaufen, dass ich jetzt schon anfange, eben Magnetile noch mitzuleveln. Wobei es sicher irgendwo Magneton geben wird. Taub Taburka habe ich zwei, ne? Ja, ich habe zwei Taburka. Ja, hat es lange gehalten, unsere Freundschaft. Es ist auch schön gewesen, dass du bei gewesen bist. Hab mich gefreut. Also Nur zwei Ebenen? Oh, die haben es einfacher gemacht. Stimmt. Wir haben den Gipfel erreicht. Hey, Zapdos, wo versteckst du dich? Wir sind hier, um dein Ghoules zu retten. Los, zeig dich! Gut vielleicht ein bisschen laut. Bei meinem Magen. Ah! Ich habe euch gewarnt. Ich werde keine Gnade zeigen. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, hörst du? Zaptus, lass Tengulist frei. Von dir steht nämlich ein Retterteam. Ich höre große Entschlossenheit aus seinen Worten. Doch jetzt werdet ihr ihn zu spüren bekommen. Meinen grenzenlosen Zorn. Ich weiß, die Stimme passt vielleicht nicht zu Vögeln und so, aber ist schon. Ist halt so. Ich glaube, von da aus kann ich ihn mit Steinwurf treffen, weil Himmelsfeger ist schon... Ja. Der räumt einfach mal auf. Äh, Gekabor... Ja, ihr nehmt jetzt alle mal Mini-Beleber-Samen. Träge. Ah, sehr gut. Scheiße, der hebt schneller wieder auf. Der AP-Verbrauch ist mir eigentlich relativ egal, aber... Ich werde jetzt mal nicht Team Pokémon, also Tauboga und so auch keine Belebersamen mehr geben ab sofort. Ja, gut, 8 Pokémon ist halt schon recht heavy hier. Da steckt gut. Oh, ja, gut, der steckt gut ein im Vergleich zu den alten Teilen. 8 Pokémon machen es echt einfach. Aber das ist nur von Vorteil bei späteren Postkämpfen. Was geschieht hier? Arkulwo! Kiao! Was habe ich das im Auge, verdammt. Hast du noch nicht genug? Komm nur her! Nein. Genug. Der Kampf ist vorbei. Ich habe mich beruhigt. Ihr könnt ein gutes wieder mitnehmen. Ihr Kinder habt mich beeindruckt. Doch seht euch vor. Das nächste Mal werde ich es euch nicht so leicht machen. Ihr werdet meine ganze Kraft zu spüren bekommen. Bis dahin solltet ihr an euren Fähigkeiten arbeiten und hart trainieren. Kiau. Giau. Seht mal, dass das denn gut ist. Geht es dir gut? Ja doch. Mehr oder weniger. Bin ich vielleicht froh, dass du wohl auf bist. Das war echt spektakulär. Diesen Zapdos habt ihrs gezeigt. Ganz meine Meinung. Du bist ganz schön stark für ein einfaches Dragossa. Schon bei unserer ersten Begegnung habe ich es gespürt. Du bist kein Pokémon, nicht wahr? Boah, wow, wie kommst du darauf? Aber du hast recht. Adi ah, ist tatsächlich kein Pokémon. Adi ah, ist ein Mensch. Mensch, Gag, Abor, kannst du die Fresse halten? Das mir überlassen, wenn ich das sage? Dreckspisser. Alter, das regt mich jedes Mal auf, wenn ich das mitbekomme. Und ich reg mich jedes Mal über dasselbe auf, ich weiß, aber. Was? Ein Mensch? Aber ist so etwas denn überhaupt möglich? Er kann es sich auch nicht erklären. Er wacht eines Morgens auf und war ein Pokémon. Und da obendrein hat er jede Erinnerung an seine Zeit als Mensch verloren. Oh, warte mal. Lombrero hat neulich auf dem Platz etwas dazu gesagt. Er meinte Simsela alles. Simsala, weißt du, warum Adi zu einem Pokémon wurde? Nein. Auch ich weiß es nicht. Oh, schade. Ich dachte, du könntest es uns sagen. Weißt du, ich meine... Klar, Gekka-Bo macht sich Sorgen das Kumpel und so. Aber ich meine, überlass das doch dem mir, wem ich sagen will, dass ich kein Pokémon bin. Weil wer das alte Spiel kennt, oder das Spiel gespielt hat, der weiß, was für Probleme das macht. dass jemand weiß, dass ich kein Pokémon bin. Wobei, es gibt da einen Weg der Wahrheit, auf die Spur zu kommen. Echt, und der wäre? Begebt euch zum Berg der Vorzeit. Dort lebt ein Pokémon, das den ganzen Tag gegen Sonne blickt. Ein Pokémon, von dem es heißt, es können die Zukunft sehen. Xatu ist sein Name. Er sollte Licht in diese Angelegenheit bringen können. In Ordnung, nichts für Satu. Adi, lass uns zum Berg der Vorzeit gehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, kehren wir zur Basis zurück. Dein Gules kommt zu? Wir müssen uns sputen. Äh, ja, ich komme. Adi, bist du etwa Wurzeln schlagen? Los, lass uns nach Hause gehen. Simsilla. Ich kenne dich jetzt lange genug. Mein Gefühl sagt mir, dass du eben nicht ganz ehrlich zu ihnen warst. Du weißt etwas, nicht wahr? Es gibt da etwas, das mich beunruhigt, aber das behalte ich vorerst für mich. Um Mhm. Ja, jetzt können wir wieder alles Freunde nehmen, weil wir cool sind. Wir haben so viele Freunde, guck mal. Ich muss nur noch gucken, wo ich die ganzen Evo-Steine herkriege. Ich glaube, die droppen random in bestimmten Dungeons. Zugleich so, kann ich nämlich mit B hier sagen, nö, will ich nicht, weil das habe ich gerade aus so Versehen gemacht bei Tauboga. Weil ich B spammen wollte und dann dachte ich, bin ich schon beim Spitznamen. Weil beim Spitznamen geht's wieder, weil der ja jederzeit gewechselt werden kann. Aber hier beim. Äh nein sagen zum Aufnehmen geht's zum Glück nicht. Die haben sich was überlegt, da bin ich recht dankbar für. So, wir gucken jetzt. Ah, die guten Morgen. Ich habe mich gestern etwas ungehört. Dabei habe ich erfahren, dass der Berg der Vorzeit in der Riesenschlucht liegt. Wir sollten sofort aufbrechen. Die Riesenschlucht erwartet uns. Na nun, worauf wartest du? Hör mal, Gekabo. Was ist denn? Was hast du? Warum legst du dich zu uns Zeit? Wie? Was ist denn das für eine Frage? Du selbst hast ja nichts davon. Das stimmt. Und gerade deshalb streng ich mich so an, weil es eben nicht um mich geht. Du und ich, wir sind doch Freunde, oder Adi? Ich will mein Bestes geben, eben weil ich es für dich tue, Adi. So sehe ich das zumindest. Aber wie auch immer, lass uns einfach alles geben, wie sonst auch. Nice. Ja eben, diesen Berg der Vorzeit, das werden wir nächstes Mal machen. das heißt für mich, dass ich jetzt nicht mehr weiterspielen werde, weil ich was zu essen hole und danach nicht mehr Sturm habe. Das heißt, die Aufnahmen wir kacken, mühsam werden. Wie immer. Heißt aber für mich jetzt, dass ich Missionen mache. Wir werden nächstes Mal also nicht mehr den Normalrang haben. Wir werden mehr Geld haben. Wahrscheinlich mehr Partnerareale, weil ich ein bisschen in Living Decks reinarbeite. Ich werde mir eine Liste machen mit Pokémon, die ich habe. Addicta ist allein, das wollte ich eigentlich haben, den Trigger. Papa hat gesagt, dass er mal auf dem Meer war. Heißt das etwa, der Papa kann schwimmen? Du Adi, kannst du schwimmen? Ja klar. Du kannst es also auch schwimmen. Also gut, ich werde es auch lernen. Ich werde hart trainieren. Und was passiert, wenn wir Nein sagen? Das sage ich auch nicht. Nein, kann ich nicht. Oh, du kannst also auch nicht schwimmen. Das ist schon in Ordnung. Es ist bestimmt schw sehr schwierig, schwimmen zu lernen. Mein Papa ist der Größte. Ich werde hart trainieren, um auch schwimmen zu können. Das Problem ist, wir sind zwei Boden-Pokémon-Kumpel. Okay, wie ihr seht, hier Minimum eine Mission brauche ich. Das heißt, wir gucken jetzt ganz kurz noch, welche Mission ich nicht brauchen werde. So was hier brauche ich eigentlich gar nicht. Perfekter Apfel brauche ich eigentlich auch nicht. Somit habe ich zwei Slots frei, die ich wieder nehmen kann. Eine davon wird Plusel werden. Und... Ach, guck mal, wir haben jetzt bis zu D. Wir haben E und D. Das ist gut, weil D gibt einiges mehr an Punkten. Aber ich nehme Geld. Ja, auf jeden Fall äh, werde ich jetzt die Folge beenden. Wie gesagt, nächstes Mal werden wir mehr Geld haben, mehr Partnerareale, mehr Partner. Und nicht mehr den Normalraum, hoffentlich. Ja, also ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, für euch hat gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Pokémon Mystery Dungeon Rettungsteam DX. Danke fürs Zuschauen. Cheerio! Ja, ich bin immer noch ein riesen Fan vom Soundtrack, das da ja aufgearbeitet wurde. Und von den Pokémon-Designs. Ich mag das irgendwie. Ich mag das ganze Design hier. Es fühlt sich... ...schön an. Mir gefällt's. Simpel, aber cool gemacht. Auch die Schattierung, sehr simpel. Sehr einfach, aber trotzdem... ...sie haben sich nicht nur einfach eine Grafik genommen und eine neue reingeklatscht. Irgendwie, Es fühlt sich lebendig an, so. Ich mag das irgendwie. Es, es passt. Ich bin zufrieden damit, also... Für ein Mystery Dungeon, auch wenn es nur ein Remake ist, sogar die Dialoge sind eigentlich 1 zu 1 übernommen, aber es fühlt sich gut an, das zu spielen so irgendwie. Es fühlt sich nicht einfach billig hingeklatscht an. Außer das Makuhita Dojo, das ist scheiße. Entschuldigung, das gefällt mir gar nicht. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.